Das Problem ist, dass gerade im Internet sich Falschmeldungen so gut verbreiten, weil man den Absender der Falschmeldung nicht einschätzen kann. Also man liest vielleicht irgendwas, das ist krass und denkt sich, kann das wirklich wahr sein? Aber man weiß oft nicht, ist das jetzt ein seriöses Portal oder nicht? Und das erste, was man immer tun sollte, ist Quellenkritik, nämlich schauen, wer ist der Verfasser? Und eines ist offensichtlich, wenn der Verfasser ein namhaftes Portal wie der Spiegel ist, naja dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es eher stimmt. Aber in vielen Fällen wird man nicht wissen, wer der Verfasser ist. Und da ist mein Tipp, googeln Sie mal die Quelle. Das heißt, ich ähm, stoße auf ein Portal, das heißt Anonymous News, schaut seltsam aus, dann gebe ich den Namen dieses Portals in Google ein. Weil bei sehr unseriösen Seiten ähm, findet man oft schnell warnende Meldungen. Also ich finde dann schnell Faktenchecks, die zeigen mir, diese Seite hat schon öfters Falsches berichtet, dann ist es ein guter Indikator, dass ich dem nicht trauen sollte. Die Quelle zu überprüfen, ist oft der rascheste Weg, ein Verständnis zu bekommen, wie vertrauenswürdig etwas ist.